Hey Leute, willkommen zurück zu Pokémon Let's Go Pikachu. Ich quatsch mal kurz meinen Bisa-Knosp an, das irgendwas will. Nix, okay, komm mit. Äh, ganz kurz, ich habe nicht viel gespielt, ich habe ein bisschen was trainiert, so wie ihr seht hier. Ähm, wieso ich andere Pokémon dabei habe, ist eigentlich ganz einfach. Ich dachte, ich trainiere mal ein bisschen was anderes, aber das ist schon wieder okay. Das heißt, du kommst wieder ins Team für dich. Wobei ich muss ganz kurz was gucken, ob ich den überhaupt ins Team nehmen möchte noch. Weil ich habe gesehen, dass man fliegen und so auch ohne das bestimmte Pokémon dabei zu haben kann. Also ich muss jetzt nicht Tauboga dabei haben, um zu fliegen zum Beispiel. Was war mein sechstes Pokémon? Ein Starter und zwar. Shilok, der noch fehlt. Dann war es Aber irgendwas passt an dem Team noch nicht. Du warst doch was anderes. Ich sortiere mal ganz kurz. Ich hoffe, ich komme da drauf, sonst muss ich das halt sein lassen. Klar. Den möchte ich dir eh dabei haben. Ähm, Karpoda wird halt noch zu einem Shigi Und Tauboga ist eigentlich random. Weil ich glaube, dann kann ich darauf fast schon verzichten. Äh, wir haben letztes Mal hier den. Hat den Platz freigemacht hier, ja. Okay. Ah, oh, eine Himbeere. Okay. Was ich auch noch rausgefunden habe. er hey, war sogar der Richtige. Äh, übrigens, ich habe wirklich keinen besseren Rahmen gefunden. Ich lasse es jetzt wahrscheinlich so, weil das ist auch schön farbenfroh und so. Ich mag das irgendwie. Das ist einer meiner Lieblingsrahmen für, dieses, für diese Art hier. So technisch und gleichzeitig so farbenfroh und so. Ähm, bei dem Typen hier kann man... Je weiter dass man kommt... Okay. Äh, je weiter das man kommt, desto mehr Attacken hat er frei. Ich habe schon Leute gesehen mit Evoli, die haben 10, 15 Attacken frei oder so. Ich habe nicht genau nachgezählt. Das wäre dann eigentlich auch mal mein Ziel. Kann ich eigentlich Pikachu nachlaufen lassen? Ist mal so ganz doof gefragt, ne. Ich wollte schon immer wissen, wie das jetzt aussieht. Das habe ich, glaube ich, noch nicht gemacht. Okay, das sieht cool aus. Den nehme ich mal mit. Dann gehen wir wieder rein. Pikachu sollte ja keine Animation mehr bringen. Und wir sollten... Ah, oh, die hätte ich vielleicht mitnehmen können. Egal, jetzt kommt zuerst Team Rocket-Typ. noch nicht. Die kann ich nicht mitnehmen. Schade. Das lädt so lang hier, ne? Hey, Duda, du kannst doch nicht einfach in andere Leute Garten umlatschen. was ich hier mache? Ich bin doch nur ein Passant, das ist doch klar. Kein bisschen verdächtig. Glaubst du mir etwa nicht? Jo, Schlägerei. Bam, bam, bam, ich habe es so vermisst. Und jetzt habe ich meine guten Kopfhörer hier dabei. Da kann ich nämlich ein bisschen weiter weg. So bis hier etwa. Und das ist besser, weil ich sonst hier vorne klebe mit den anderen. Und ja. Deswegen, die sind besser. So. Rankenhieb. Volle KP habe ich zwar nicht. Habe ich sogar. Ich habe vergessen mich zu heilen, glaube ich. Machen wir Ekelsamen. Ich soll echt mit Schlafputer eröffnen. Ich hab's jetzt zweimal verkackt. Mhm. Jo, machen wir das mal. Mal gucken, wie effektiv das denn jetzt genau ist. Ah, oh, das ist süß. Mit einer Schlafanimation. Das gefällt mir. Ich fühl grad die Musik richtig. Ich habe mir überlegt, ob ich Tauboka einfach ähm, als random Pokémon mitnehme, um nebenbei einen Pokédex, Pokédex ein bisschen zu erweitern. Also Pokémon mitnehmen, die noch nicht voll entwickelt sind, die ich trainieren möchte noch. Eben zum Beispiel Radfratz halt noch, bis der Level 20 hat Sandan, weil die Level sind ja eigentlich relativ gleich. Weil dann kann ich nämlich mit den Pokémon spielen, die mir jeweils noch einen Vorteil bringen, in der jeweiligen Arena oder Liga dann. Aber das müssen wir dann nochmal angucken. Ich dachte, das wäre vielleicht, jetzt wo ich herausgefunden habe, dass Tabuk eigentlich gar nicht nötig ist in diesen Versionen. Wäre das eine Option. Dass wir so ein bisschen dafür sorgen könnten, dass äh, andere Pokémon nützlich werden. Und halt noch einen offenen Platz haben. Ist ja schon gut, ich gebe die gestohlenen Themen zurück. Das müsste Schaufler sein, jawohl. Also ich gehe da mal besser. Schön mit Öde hat den Spruch von Gronk geklaut. Und irgendwie gibt es noch mehr Designs von Pikachu, aber ich habe die noch nicht gefunden. Also, mal gucken. Äh, Themenbox. Oh, wir haben schon einiges drauf jetzt. Kopfnuss. Äh, hätte ich noch machen können kurz, aber ist egal. Da glaube ich, noch ziemliche Kackattacken drin. Jawohl. So. Ciao. Okay, Nidorino kann Schaufler lernen. Glutexer muss ich nicht unbedingt Schaufler drauf haben. Auf Nidorino wäre es ganz gut. Und dafür fliegt Flug, also der Schnabel raus, weil der ist nicht nützlich. Auf Nidorino schon gar nicht, habe ich das Gefühl. So. Das andere ist jetzt eben, ich denke, das ist am sinnvollsten, sinnvollsten wenn ich nach Pokédex-Nummer sortiere. So, das wollte ich haben. Ähm, und gucke, was ich jetzt noch nicht voll entwickelt. Ich habe zum Beispiel meinen Beepo habe ich letztes Mal gemacht, das war noch äh, offcam das ist eines der einzigen, die ich Off-Cam gelabelt habe. Äh, dann würde ich das so machen, bis der Level 20 hat und dann mit Habitak weiter und so Stück für Stück durcharbeiten. Äh, und jeweils können wir dann Pokémon an den Professor schicken, wenn ich gerade dran bin. Die zum Beispiel. Die können alle gehen. Mit Anton konnte man gut EP farmen, deswegen ist Anton hier so viel drin. Und das müsste jetzt ganz viele Bomben ausgeben. Genau 99. Keine 100, 99. Alles klar. Und hier kommen wir nicht durch, weil wir Zerschneider brauchen. Und deswegen geht es hier unten weiter. Und da könnten wir später noch durch. Äh, hier drüben war nichts, wenn ich es richtig habe. Ich habe noch was gelernt mit Pikachu, genau. Das. Mit dem Schweif, dass es so wackelt. Ähm, man kann in der Are mit dem Areal, das gleich kommt, kann man anscheinend unbegrenzt Nuggets farmen, das heißt endlos Geld. Das war jetzt natürlich Glück, dass da direkt Fukano aufgetaucht ist. Und was ich auch gelernt habe, man kann fangen, indem ich von unten... Nach oben schieße. Das geht ganz gut. Müssen mich gerade verarschen? Und hier finden wir sicher Pokebälle. Okay, dann muss ich noch kurz shoppen gehen. Come on. Das ist uncool. Das ist noch uncooler. Okay. Hallo. Kann man hier zwei abgehen? Kann man Eier haben? Okay. Ich habe mich schon gefragt. Ich habe mich schon gefragt, Entschuldigung, ob die Zucht hier äh, angepasst wurde, dass man züchten kann und so. Ah, dann warte meine Rivale. Eigentlich sollte ich mal noch kurz heilen gehen. was Wir gehen mal hier rein nochmal. Heilen ist, glaube ich, gar nicht mehr nur nötig. Ich schmeiße den Trank rein und gut Denke ich mal. Da ist nichts, was ich brauche. Da, dich wollte ich haben. Jetzt habe ich ja ganze drei Superbälle zum Brauchen. Boah, ist das süß. So, Beutel, immi Schmeißen wir mal eine hin. Und wenn ich jetzt von unten nach oben werfe, dann fliegt der Ball genauso. Das geht ganz gut dann so. Bleibt. Ich will mit dem nur noch meine Fangchance ein bisschen mehr erhöhen. Ups. Das war ein bisschen zu weit für mich. Ich schiebe mal das hier nach hinten dafür. Jawohl. Das war einfach äh, gut. Ein bisschen EP. Ich würde dann zum Beispiel auch Carpador halt mitnehmen, wegen EP. Und wenn ich keine Pokémon habe, die ich entwickeln kann, dann würde ich einfach levelmäßig ein bisschen gucken. Hier unten ist noch ein Pummelluft gewesen, vorhin. Ich hoffe, mit einem Superball kriege ich den. Weil ich muss auch gucken, wie ich Mondsteine kriege. Aber ich habe 14.000 Poké-Dollar, das seht ihr gar nicht. Ups. Ey, ich habe extra. Okay, das Fangsystem ist scheiße wie immer. Da also ist natürlich noch ein Abra. Gut, wir lassen das sein. Ich komme hier später zurück. Weil ich weiß zufällig, dass alle Pokémon wild gefangen werden können. Sogar Porygon und so. Oh, hey, Adi. Da kommt man anscheinend nicht durch. Ja. Oder oh, ist noch ein Item. Dankeschön. Aber wir können stattdessen die Unterführung nehmen, um nach Orania City zu gelangen. Da drin ist es bloß ein bisschen, klitzekleines bisschen dunkel. Hä? Hey? Halt mal kurz still. Ja. Gibt es mir jetzt eine Helmlampe? Fass mich nicht an. Dein Haar zugeglitzert. Guck mal, das hat er sich darin verfangen. Äh. Klar. Ein Beleber. Mit einem Beleber kannst du ein besiegtes Pokémon wieder kampfbereit machen. Ich habe auch einige Exemplare davon dabei. Hier, ich gebe dir noch welche ab. Klar. Wer weiß, vielleicht helfen sie dir an den nächsten Arena aus der Patsche. Oh, sind das jetzt ja Bootstickets, die du hast? Wir können schleimen oder schleimen. Ja, für dich ist auch eins. Echt? Toll, danke! Wow, jetzt sehe ich erst, dass das Tickets für die ms Andes sind. Die ms Andes ist ein luxuriöses Kreuzfahrtschiff, das um die ganze Welt schippert. Und jetzt habe ich die Gelegenheit, selbst an Bord zu gehen. Ein Traum, wird wahr! Ich habe da schon lustige Bilder von gesehen. Wir. Ich zeig's nachher kurz mal. Du bist ja auch wirklich sicher, dass du dieses Ticket nicht brauchst? Bei mir ist es auf jeden Fall in guten Händen. Ich werde es nicht verfallen lassen, versprochen. Aber sag mal, wo hast du die Tickets überhaupt her? Im Ernst? Du hast sie von diesem sprechenden Pokémon bekommen? Ah, verstehe. Das war in Wirklichkeit also ein Mensch. Ja. Mann, ist mir das peinlich. Lass uns diese Geschichte lieber schnell vergessen. Also gut, ich gehe schon mal vor. Bis dann. Ciao. Ich hole mir kurz das Item da. Äh, und wir gehen ganz kurz trotzdem gucken wegen den Polizisten, was die so sagen. Nämlich, ich wonder, ob sie einfach Durst haben wieder. Ja, Durst. Okay. Tee. Das wird wahrscheinlich dasselbe wie immer sein. Das ist okay. Bei Roh-Blau konnte man ja einfach äh, ein Getränk holen, bei Gelb ging das, glaube ich, nicht mehr. Mein Pokémon ist zu so schlau, wenn ich es auf die Schulter trage. Und dann ah ja, genau, das ist das. Okay. Wackelt es mit dem Schweif. Sieht man das im Laufen eigentlich? Nicht wirklich. Okay. Okay, das ist nur vom Rennen. Ich dachte schon, da wäre ein Pokéball. Also ein ne, Schwanzgewackel. Der joy ist echt am Arsch. Wenn ich nach rechts gehe, läuft der immer ein bisschen. Ich soll vielleicht mal mit dem anderen Teil spielen. Egal. Ja, ist so dunkel da. Mega dunkel. Wow. Ich habe nichts gesehen. Komm, wir betteln. Wer bist du? Hör auf uns heimlich zu belauschen. Oh, ich dachte, einen Doppelkampf. Egal. Der Camper Felix, der kann eh nichts. Und das erste, was er macht, ist schlafen. Oder auch nicht. Okay. Wollte schon sagen. So. Was man auch mal probieren könnte, ist ein Doppelkampf, weil ich kann mit zwei Joy-Cons spielen, ja? Dann könnte ich einen Doppelkampf erzwingen, wie man sieht ja rechts am... ...am äh, Icon. Okay, da hat richtig Glück, dem Fall. Gebe ich mal 200 nie Gutes. Nichts passiert, gut. Ein Gift-Pokémon, ja. Legen wir mal schlafen. Dieser Knosp dürfte noch relativ schnell sein, zum Glück im Vergleich. So. Das mit den gefundenen Items muss ich mir halt nochmal angucken, weil irgendwie... <lacht> Kann auch sein, dass ich gerade einfach Pech hatte. So stackt man Pokémon zu jetzt. Und heilt mich. Um 5 Punkte. Okay, besser als nichts. Wir machen einen Rankenhieb. Der pennt immer noch. Das heißt, jetzt können wir ihn einfach zustacken. Und uns damit noch heilen. Tackle, der macht vielleicht ja, der macht weh. Okay, Schnabel macht weh, Typenvorteil. Aber ich krieg trotzdem meine Energie zurück, so ein plus minus. Und der Tackle räumt den weg. Gut, ich sehe gar nicht so viel wegen dem trinken. Ist okay. Gut. Top. Ja, Pech gehabt. Gib her. Okay, äh, auch in diesem Gebiet gab es einige Pokémon. Und hier oben gibt es noch ein Item, das holen wir uns natürlich. Das ist genau das, was ich meine. Ich drücke immer gleich stark und teilweise läuft einfach. Okay, wir gehen zuerst noch die Tussi ansprechen, da. Hallo. Nein, ist nicht. Nichts mit Privatsache, aber ich würde gern kämpfen. Ich sitze mal ein bisschen anders hin. So. Okay, sie so hat natürlich das Weibliche. Das war eigentlich klar. Auch das können wir halt zustacken wieder. Ich weiß, Stacking ist nicht so interessant, aber ist eine effektive Kampfmethode halt, die sehe ich ziemlich durchsetzen kann, wenn man trifft. Zweimal daneben. Top. Ich bin mega stolz auf dich, Bisa, Flau Bisa Knosp, Entschuldigung. Okay, dann tackeln wir halt alles zu Tode. Wenn das es auch nicht getroffen hätte. Okay, das können wir machen. Okay, ich muss anders spielen. Ich glaube, wir nehmen Bisa Knosp doch raus jetzt. Und zwar für. Ja, wird von deinem großen Gegenüber verprügelt. Weil der das kann. Das ist schlimm. Nö. Und zwar mit Hornattacke. Top. Okay, wir machen den Gentleman noch fertig kurz. Der gehört halt auch dazu. Nach ihm ist fertig. Also wir machen jetzt natürlich noch genau ihr zweites Pokémon. Äh, danach kommt der Gentleman, hinter dem ein Item liegt und dann ist fertig für jetzt, für diese Folge. Ich vergesse immer, welche Pokémon den Feen-Typ dazu bekommen habe. Ich glaube, Pummelow eben auch. Bin mir aber nicht sicher. Kopfnuss. Ungeduld, okay. Das kommt zu spät. Definitiv. Oh nein, sie hat verloren. Aber wir kriegen Geld und Bälle. Zwei Superbälle. Okay, wir können jetzt einfach hier dran vorbei und weitergehen. Den haben sie geändert, gut. Wir möchten aber natürlich noch gegen den Herrn hier kämpfen. Weil der ist auch stark. Habt ihr überhaupt Games? Moment, ich muss mal ganz kurz was gucken. Kann das sein, dass ihr keinen Sound habt? Doch, okay. Ich weiß es nicht, ich habe gerade bei mir in der Einstellung was rausgenommen vorhin. Äh, also nicht vorhin, schon, sondern schon länger wegen dem Aufnehmen. Und ich habe jetzt nicht mehr daran gedacht, aber ihr habt dann, so wie es aussieht. Alles klar. Ich mag die Musik, wirklich. Und der Herr spielt ein Evoli. Interessant. Aber nicht mehr lange. Deswegen habe ich die ein bisschen ausgewechselt, sobald die Level 20 haben, um ein bisschen ein Gleichgewicht ins Team zu bringen. Äh, das ist 90er Stärke. Ich nehme Ruckzuck, gib mal weg. Ich möchte Donnershock eigentlich behalten für Schwächere, damit ich die AP habe für Donnerblitz. Ähm, und die andere Attacke ist halt relativ stark. Aber das Problem ist, es ist eine physische Attacke und Pikachu ist immer noch spezial. So. Mega Block, diesen Defense Boost während dem Kampf. Können wir nicht brauchen, wirklich. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Gut. Gut, wir speichern hier mal kurz. Ich bedanke mich bei fürs Zuschauen. Hoffe euch hat es gefallen. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Mein Name ist Hardin. Alles Pop mit Zucker. Cheerio!